Hey und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Le Hearts 3. In der letzten Folge haben wir parkour uns angeguckt und Minispiele gemacht, ne? Ja, das war nach dem ganzen Abenteuer hier auf der Karibik und ja, ich bin mal hier vom Wasserfall, weil ich glaube, ich muss ein Foto davon machen, ne? Foto missionen und so. Ah, Alles klar, haben wir das erledigt? Gehen wir mal zurück. Und ja, wir gehen jetzt. Wir gehen normalerweise immer in die nächste Welt, nachdem wir die erste abgeschlossen haben. Und ja, ich sag mir mal einfach so: Lass mal das erstmal, sondern tun mir noch ein bisschen erkunden, weil wir haben ja noch nicht alles gekundet hier auf der Karibik. Und ich habe ein bisschen das Schiff hochgelevelt auf Maximum Level habe eine Trophäe und also was bekommen. Und nachdem ich es voll gelevelt habe, habe ich folgendes hier bekommen. Gucke ich da mal an das ist die black pearl und ja die habe ich freigeschaltet nachdem ich die leviathan also das andere schiff auf level 10 gebracht habe und ja ich würde sagen tun das ding doch mal hier mal ausprobieren ich hoffe ja mal es ist genauso stark wie äh, alle anderen wie das andere schiff ne? und ja wir haben hier wie man sieht noch ganz viele Orte, die wir noch nicht erkundet haben, und ja, ich würde sagen, das holen wir jetzt mal alles nach und zwar von hier aus. Wir erinnern uns ja mal in den vor, vorherigen Part oder so: ne? drei, vier Parts vorher, da wurden wir ja doch schon ein bisschen überrascht von einigen Schiffen, die uns gewonnen haben So vier oder fünf Stück, die uns vollkommen zerstört haben. Und ich hoffe, ja, da waren wir noch Level 3 oder 4 mit unserem Schiff. Ich hoffe, das wird jetzt nicht. Aber das wird jetzt ein bisschen anders ausgehen. Also, die Werte sind ja hier maximiert von dem Teil. Also, hoffe ich, ja dass das auch bringt. Ne? Ja, erstmal hier wieder Mogel Shop ich will nicht mit der Reben goofy Mann. Ja. Da ich will da neue Sachen hier eingelagert ne? und ja Aquakranz da mit dem schmieden da muss ich mich irgendwann mal einen ganzen part dran kümmern, drum kümmern so vergleichen und so hab schon wieder neue waffen gesehen habe ich gesehen ja aber das war mal erstmal so ich bin jetzt hingekommen zu speichern weil das kann ich das foto glaube ich wieder noch mal neu machen ne? ein bisschen doof ja so, ich habe zwei stunden ich habe die schatztruhen und also was ja noch eingereicht glaube ich im letzten part und so sieht aus wir brauchen noch sieben bilder welche ich wahrscheinlich einreichen muss weil ich die wahrscheinlich nicht alle finden werde und wir brauchen nur sieben schätze das ist ja passend und ja einige sachen davon werden ja wohl hoffentlich irgendwo auf diesen inseln sein, die wir noch nicht erkundet haben hier ist zum beispiel eine nein die und ich weiß jetzt nicht wo diese schiffe auftauchen aber wenn sie auftauchen dann werden wir ja hoffentlich gegen die gewappnet sein hier taucht zum beispiel nichts auf anscheinend der ja. taucht was auf aber Boah, das ist was ist wo bist du ja hinter mir wie solchen da treffen problem ist ich kann nicht diesen Inseln ankan sag ich mal, die ich nicht alle Gegner erledigt habe. Und guck mal, da haben wir schon wieder was, ne? Also ich muss die alle erledigen, sonst kann ich nicht vom Schiff hier absteigen. Also ja, macht hin. Okay, ich kann absteigen gut. Welche ja, Gewässer? Ich weiß nicht mehr, wo wir von diesen ganz vielen Schiffen ja angegriffen worden sind. Hab ich überhaupt Dings an, ja ne? Jetzt hätte ich gerade nicht erfahrungspunkte gesehen, oder? Ja, ich meine, Level 38 ist irgendwie das ist irgendwie das Maximum. hier. er hat vorgegebene Level für die nächste Welt. Also haben wir noch ein bisschen Freiraum, aber so unbedingt gegen Herzlose kämpfen möchte ich nicht. Also kann ruhig ja, und die Dinger muss ich auch nicht kaputt machen, weil ich brauche keine Kram mehr. Mit 10 ist am Maximum und da haben wir schon erreicht, also nichts mit Krabben und so. Ne, jetzt bisher noch nichts. Ich kann ja mal eine neue Waffe zeigen. Wir haben schon ausgesagt, ja, War noch nicht benutzt wird bestimmt noch eine Chance geben heute in diesem Part. Stein hier ist ein Speicherpunkt. Ist schon mal gut. Und da sehe ich eine dicke Kiste, die wir irgendwie kaputt machen müssen. Ne? aber nicht schon mal hier? Ne, ne? sonst wäre die auf der Karte eingezeichnet gewesen, oder? wir sehen alle gleich aus. warum oh, ich mal das Dings hier? wird bekomme, Verwandlung und also halt was? ein bisschen zu schwach dafür, Ja, komm, einfach weiter. Wir sind Krabben. Um ich die ein, wie man sieht. oben um links kein Erfahrungspunkt und so. Also ja, lohnt sich immer. Da wir gehen da hoch, weil da ist eine Sackgasse. Und da ist eine Trohe. So, eins. Elektrum. Noch Ich mal zurück mit ich... Weil so komisch ne? Im Kampf kann ich nur so ein Millimeter irgendwie so nach vorne düsen, ne? Aber... außerhalb irgendwie in einem kilometer ne? ja, was ist hier oben ist gar nichts Aua! dann gehen wir mal weiter ja schon wo wir die schatz und alle bekommen wird also embleme habe ich schon abgeschrieben glaube ich nicht dass das passieren wird die sind immer so gut versteckt. da kam ich sehe immer auf der Karte irgendwie so freier Raum. Ich denke mir immer, hier ist irgendwas. Wo da? Jetzt ich doch ein paar Gegner hier erledigen, weil meine Kollegen hier kriegen ganz schön viel Schaden. Aber ja, hat nichts zu sagen. Weiter weiter. ich gut die Idee hier so eine Open World Welt irgendwie zu haben. Meine das so auch nett, oder? wir müssen mal zurück zur Kiste kommen, ne Da. Und hallo, ich dachte aber jetzt ein Mickey Maus zeichner drauf. Du, komm mal her. Boom. Oh, ganz viele Kram. Ja. ich nichts mehr anfangen kann. So, oh, Mickey, der Schiffbrüchige. So, ja, 5. und brauchen wir noch. Dann gehen wir mal den ganzen Weg zurück. Hey. Okay. Habe ich noch nicht aufkommen Gucken Sie mal, wie viele Leute hier sind. Also herzlose Leute, ne? Herzlose sind keine Menschen. Irgendwie so eine richtig rassistische Aussage irgendwie. Gut. Äh, links, ne? Ja. Ich glaube links. Links sag ich. What? Hat zum zum Glück zu im Leben gefunden? Du weißt gar nicht, bei die Dinger sind, oder? Oh, hallöchen. Okay, eins davon gefunden. Was das hier? Hier ist nichts Sich mal so kurz anhalten. Ja, speicherpunkt wo warst du noch mal nein. Auf der Seite ne. Und die Speicher nehme ich jetzt, nachdem ich jede Dinge abgeschlossen habe, damit es das Fiasko aus vor drei vier Folgen nicht noch mal wiederholt ne? Ich alles noch mal auf Screen nachholen kann, weil das war nervig. Und dann Gehen wir zurück zum Black Copel. So weiter geht's. So, da war mal. Da ist eine Insel. Die da. might be a good spot to find some great gems. Yeah. So, da, haben wir noch eine Insel. Fom. Um. Fom. Um. Da stehe ich nicht. Well, whether made of sturdy stuff Yeah, I was attending to another Hallo, Immer doch einige Dinge hier. Wie es ausschaut. Er schafft hat schon ne ja. Das doch stark, ne? Wovon hat man das überhaupt nicht erkannt. Zum Glück will ich immer hoch hinaus, ne? Da fällt mir sowas auf. Und da war es aber ja schon, ne? Keine Truhe? War auch ein? war schon hier mein glücksam dem ne war da war ist kein speicherpunkt das stört mich gerade erst wenn ich verkehr muss ich noch mal hier zu dieser insel gehen und dann fotografieren er schafft das schon dass sie einfach da wieder einfach absauern auf der insel wenn ich wieder wegfahr So, da sind noch ein paar ich weiß natürlich nicht was hier mal als insel zählt aber das sieht doch irgendwie aus hier ist auch noch was hier da da mein gott so viele dinge noch das ist ein ding ist shop ein kupo laden aber wo meine ich und da seid ihr schon wieder. So, aber gucken, wie das jetzt abläuft hier. Ist nur einer von denen, das ist schon mal gut, ne? Ouch. Jack, you are the real Jack, Okay, weiß ich ja. Au. Ich hab besser hier einige Schätze, ne, sonst. Gibt's ja eher. Und oh, Lanze, cool. Oh, da war schon. Als und so. Wo ist das denn überhaupt? Jörgins Smart Es extra Hey, <lacht> So schnell kann es gehen, Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang, Egal, das speichern. hat okay. Da war was zum Einsammeln anscheinend. So. Weiter geht's. Okay. Äh, da hat jetzt nicht wirklich gezählt als Insel, ne? Lass mal zu diesem Mini-Inseln da gehen. Die da? Ich glaube, die da, ne? Dann ist hier noch was Großes, ne? du winzig na leben ich kann so nicht schießen was so eine entfernung hier sind die dinger geht weg weg ich, ich glaube da war ich schon ich Karte aufrufen bitte ich glaube ja dann gehen wir mal hier hin sonst haben wir ja alles da ist auch noch was was großes da. Ich glaube ja, das sieht riesig aus. Ja, warte. Hier. Hier. Das Start und das hat. So muss das. quite so what a real pirate blaue haben wir die schon mal Aber diese befehle die ganz schön lange 90 sekunden Na, und sind der blaue schiff hier ist doch gar nichts Gehen wir mal da hinten hin. Nehme ich an. Oh, da sind wir da. Seit ihr die mich letztens fertig gemacht haben. ich wollte schon sagen kann ich da wieder entern nee, ne? ich weiß nicht wo ich bin weil sie überhaupt war da schon mal ja, ich glaube ja ja da ist ja nur noch eine insel die man noch nicht haben oh. Noch einfach geradeaus. wenn hier ist hier. zum. Na ah, verdammt. Ich dachte da dat... okay, hat wer irgendwie das. er hat doch irgendwie geklappt. Ist nichts. Ne? Da sind wir schon mal vorbeigelaufen. Und als wir da waren, war nichts ne. Ja, komm mal. Er ist schon wieder so verdächtig. Ja. was hat eigentlich, ne? Oder waren wir hier noch nicht? Ich glaube, da haben wir. Auch. So, da ist noch eine Insel. Warte mal, wo? Bin ich da. Ah, bis euch. Bei der Zeit habe ich jetzt einzelne Schiffe. wo war jetzt die insel war Boah. Boah, ich habe recht von hier aus nicht der ja. Ja, teil ja. das glaube ich auch nichts ne? Ja und dann würde ich mal sagen da unten links ist letzte insel die wir ansteuern werden und dann schon den part beenden oder danach gehen wir zur nächsten welt und da will ich einen neuen part und so machen ich kann meine karte nicht Mann danke ja man muss jetzt auch nicht wo der Rest ist muss halt wieder suchen ne? drei vier Stunden weiter. joho ho, wie <lacht> Und so, ne? Äh, dahin die? Oh, das hatten wir schon mal. Diese Warnung hatten wir schon mal. Von Donald. Alles klärchen. So, wieder da ist nix. Klang nämlich so, da ist irgendwas, ne? Das ist gefährlich, dass da nicht hinfahren. Oh, hier ist nix, ne? Komm mal noch hoch. Das sieht immer so aus das könnte man da hoch aber jetzt mal als ich hat bei so was versucht habe da hat das nicht geklappt ja, lass mich mal kurz in die richtung gucken sein hat irgendwas nicht hier auf der karte verzeichnet ist naja zum beispiel weil nun mal dieser ort wo diese ganzen roten schiffe waren weil dieser eine ort oder Irgendwas stimmt. Ich bin Donald in diesem Spiel. Er ist irgendwie am Ersticken oder irgendwie so was. Könnte mir doch nicht sagen, ja. Aber bist du. So, ich fahre jetzt einfach mal nach rechts. Richtung rechts weil Das auf der Karte nichts verzeichnet, da muss da irgendwas sein. Kennt man doch ja, wie so ein Final Fantasy 8 irgendwie da war, wie eine Insel, wie ganz unten rechts oder ganz unten links auf der Karte ohne hat da irgendwas verzeichnet. War also so stelle ich mir irgendwie vor, wie so geheime Inseln und so. Also, jetzt, wenn ich kann gar nicht meine, ich kann gar nicht hier nachgucken wenn ich wollte alter oh, ich kann da gar nicht lang merke ich gerade geht da nicht so weit ah. ich kann mir doch nicht vorstellen dass das schon alles waren den. au an den wasser <lacht> mal auf alter wir sind zum beispiel gebiet wo die ganzen roten schiffe waren da kann doch nicht da eine gewesen sein oder ich meine aber auch eine katze aber trotzdem das sah wir jetzt nicht so aus in diesen ganzen Inseln. Ne, ich, ich habe die alle nicht erkundet kann nicht da kann ich sein ist auf allen von denen nichts aber da sieht schon vielleicht aus hm warum klingt dieser spruch so komisch hens hier ja, mal das ist doch hier voll bewacht und so Da konnte ich einen von den entern nee, okay ich weiß ja nicht ob das auch irgendwie als schatz zählt ne? wenn ich irgendwie schiffe enter jetzt auch nix das ist so eine große insel haben wir nichts mal vielleicht muss ich da unter wasser irgendwie rein Vielleicht müsste irgendwo eintauchen, ne? ich noch gar nicht drauf gedacht. Ja, könnte es vielleicht sein, ne? vielleicht muss ich irgendwo rein tauchen. Hey, ich vorstellt so ein riesige Insel, nichts hat. Na, komm, ich glaube, der richtigen Spur oder. Glaub nicht. am schauen. Ja Ich dachte, das wäre es. Ich das wäre es gewesen. Hier irgendwo reintauchen. So muss ich auch eine Schatztruhe hier finden. denkst du bist irgendwie intelligenter als jetzt das spiel dann so hart. Schade. wie jacks porträt einfach so rein rollt in den bild oh schon hier ist nix nicht überrascht wenn irgendwie so ein optional boss irgendwann auftaucht ne na gut dann nehme ich mal ein hier mit dieser welt ne ist nicht unbedingt noch was gefunden so um mit so weiß nicht so 23 truhen haben wir gefunden zwei 23 glücksembleme den rest muss ich natürlich wieder auf screen finden ne ernsthaft ihr tut hier vorm ausgang noch auf die müsse gehen Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen diese Welt. Und im nächsten Part gehen wir dann zur nächsten. Klingt das nach dem Plan? Ja, gut. warum wir erstmal, was der Stand ist. An Thronen und Embleme. Warum sagt er dann da... park mal so, und ja. das reicht doch. Okay. Ach ja, immer haben wir auch eins, freigeschaltet geschaltet. Ich bin jetzt aber nicht. Ein, zwei, drei. Auch sieben. Sieben ist heute die Zahl des Tages. Fünf Stück viel mehr noch, ey. Ah, das wird nervig. Ton... Direkt. Egal, wird nachholt, wird vertragt. Dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part irgendwie gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir in die nächste Welt gehen. Ciao, ciao. Let's see. I chose the wrong way. Let's see. Nice! Oh boy, I Let's see. see.